Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit Broker Binary Cent. 60 Sekunden Handel. Trade 200 Euro. Ich schaue mir den Wirtschaftskalender an. Stelle fest, dass es heute einige wichtige News gibt bzw. gab. fallen im GPP und US-Dollar. Ich suche mir einen Trade, Metatrader 5. Bei Binary Send, Race Option und MIDI Forex setze ich zwischen 200 und 1000 Euro. Also mein Starttrade liegt bei 200 bzw. 1000 Euro. Ich steige jetzt ein mehrmals hintereinander. Vier Trades habe ich jetzt laufen und ich hoffe, ein Stückchen runter geht, gehe ich nochmal rein. Er geht auf jeden Fall wieder hoch, ist alles etwas knapp. Sehr schön. Alle Trades sind im Gewinn. Natürlich sollt ihr nicht meine umsetzen, sondern je nach Kontogröße 1% bzw. höchstens 5%. Wer Fragen hat zur Strategie? Kann sich gern bei mir melden. Bye, bye.